Hey Leute, willkommen zu Pokémon Karmesin. Wenn ihr ins Poképortal geht und dann ganz nach unten geht zu Geheimgeschenk könnt ihr, wenn ihr das Spiel bis zum bis Ende Februar irgendwann gekauft habt, könnt ihr hier per Internet Empfangen drücken, mit dem Internet verbinden und euch ein Pokémon euch geben lassen. Komplett geschenkt, kostenlos. Das kann man dann machen, wenn man dieses Menü, diese Option im Menü bekommt. Relativ am Anfang irgendwann. Da kriegt nämlich einen Pikachu vom Terra-Typ Flug. Das ist vielleicht noch ein bisschen Spoiler für was Terras machen. Aber ich wollte es euch trotzdem schon mal zeigen. Yeah. Da drin halten wir Tiere auf in so einem Geschenk. Yeah. Genau, ihr kriegt einfach einen Pikachu. Und das war's. Jetzt habt ihr einen Pikachu. Ist es wütend, dann lädt sich augenblicklich die Elektrizität. Oh no. Oh no. Genau, du erhältst einen Pikachu. So. Internet wird getrennt. Muss eigentlich nicht sein. Aber egal. Und, was ich auch noch nicht gezeigt habe, was ich jetzt gerne zeigen möchte, sind die Pokémon-Boxen. So sehen die aus sehr schlicht gehalten. Ich finde es nicht hässlich oder so. Ich finde es in Ordnung. Aber zum einen laden die Sprites wirklich sehr lange, wie ihr seht. Ich muss wirklich ein paar Sekunden drauf stehen bleiben. Und oh, man kann die nur noch ändern? Ich dachte, man kann sie. Ach so, man kann sie nur komplett ändern für generell für alle Boxen und nicht für ähm, eine einzige Box. Meine, alle Boxen haben das gleiche, also jetzt den gleichen Hintergrund. Naja, weiß nicht, wie ich das finden soll. Wir tun mal Pikachu, unser Team. Warum auch nicht. Vielleicht zeige ich euch das dann demnächst. So, aber wir sind in der letzten Folge hier stehen geblieben. In äh, dieser City, wo ich den Namen wieder vergessen habe. Da oben ist die Akademie. Das ist unser Ziel. Aber ich möchte mich erst noch ein bisschen umschauen. Genau. Wir sind noch viele Orte, wo wir hin können. Wie zum Beispiel hier in der Bariba Uh ay, Nehmen wir mal das Escalivada Das sieht aus wie so, so ein paar Hotdogs oder so Dann also, nehme ich das mal Mal gucken wie das so schmeckt <lacht> Zumindest für unsere Pokémon Oh, <lacht> Der Blick und natürlich, Coridon ist mit. Hat er sich auch verdient. Und dann werden wir rausgeworfen. So, wo wollen wir denn heute unsere Sandwich essen gehen? Immer diese Qual der Wahl. Sogar Lokale in der gleichen Kette haben oft ein leicht unterschiedliches Sortiment. Okay, Lustig ich nicht. Ja, das ist das exakt gleiche. Das sieht immer so komisch aus, wenn rausgeworfen wird. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich es auch nicht. Ich werde mir nicht 100% Punkte, nicht alles anschauen Ich werde mich nur ein bisschen anschauen Die Pokémon die du in Städten siehst sind so gut wie alle jemandes... was? Wie alle jemandes Partner Was? Okay, interesting. Versuch also bitte nicht die zu fangen ja, Glück, Glück. Schöner Brunnen mit ein paar Vatribis Hier haben wir noch ein paar Stände. Na bist du heiß auf Eis? Achso, hier kann man wieder Eis kaufen. Das kennen wir schon aus anderen Stadt. Und hier ist das exakt gleiche. Okay. Was haben wir denn hier? Ich kann alles empfehlen. Okay. Na gut. Ja, ich habe mich noch nicht überall umgeschaut. Deshalb mache ich das mal. Das ist Fang frisch. <lacht> uh, ah. Ich will einen Karpador essen. Na gut, Carbodorat sollte man nicht essen, das besteht nämlich nur aus Gräfen. <lacht> Aber das hier ist nun Teller. Heiß. Aber der andere hat es geschmeckt. <lacht> Immerhin. Ich Pinko ist mit Meeresfrüchten. Ja, ich denke mal, die sind alle hier die gleichen. Ähm, wo waren wir noch nicht? Wir waren links noch gar nicht. Na wohl, hier ist noch was, so saftig. Wir bei Wir bei Spießer drehen also den Spieß um. Gebratene Spieße. Okay, muss jetzt nicht alles kaufen. Schön großes Kanto. Wie wäre es mit einem unserer berühmten Krebs? Oh, auf habe ich jetzt Bock. Mal mm, uh, mm. ja, hier. Mit Bananen und Schokolade. Oh, einer deiner Favoriten. Aha. Ich weiß nicht, was das bringt. Ich kaufe einfach mal. Wenn es lecker aussieht, kaufe ich es. <lacht> yeah. I guess. Du, du, dim. Ding ding. Vielen Dank für den Besuch. Genau, hier sind noch ein paar Läden, wo wir rein können. Oder auch nicht. Ich hab's ja nicht so mit Online-Shopping. Vielleicht lebe ich lieber das Produkt im Laden eigentlich in die Lupe. Hä? Ist das nicht der Laden? Nochmal Kaffee. Äh, ist hier kein Klamottenladen? Es wurde, wurde von einem Friseur gesprochen, nicht von einem Klamottenladen. Trotzdem habe ich irgendwie gedacht, dass es sowas gibt. Picknickzubehör. zubehör What? Okay, ich glaube, das ist für später. Das ignorieren wir erstmal. Das... Ja, genau. Das ist noch nicht wichtig für uns. Mein Plan ist ganz einfach. Vielleicht pokémon Materialien, die LP-Eintausche sollte, sollte ich mir das nicht leisten können. In diesem Geschäft kann man Rucksäcke mit verschiedenen Farben kaufen. Hat die Qual der Wahl. Okay, schauen wir uns das nochmal an. Rücken! <lacht> Rücken! Okay, Leinenrucksack. Ich mag diese runden Rucksäcke nicht, die sehen komisch aus. Ah, mehr gibt es aber nicht. Okay. Achso, bist du schon mit einem also schon fertig? Ja, ich bin schon fertig. Schmeiß wir einfach raus. Genau. Ist in Ordnung. Ich werde mir im Schöner Salon eine neue Frisur verpassen, also bleibt doch nicht für hier. So manch ein Friseur, äh, so manch eine Frisur könnte man dem Namen eine Pummeltage sein, wenn ich da so an Undercut und Pixie schnitt denke. <lacht> okay, hier ist der Friseur. Ist zwar kein Klamottenladen, aber ist trotzdem interessant. Herr Reitspazier, was können wir heute tun? Ähm, boah, so viel Geld habe ich gar nicht. In Ordnung, dann bereite ich alles vor. Häh? Aber ich habe doch nicht genug Geld. Na egal. Äh, uh, das ist cute. Ähm, ich muss mal gucken. lange und gerade. Okay, das sind aber immer noch die gleichen. Oder sind die neue? Ja, hier da unten. Die unteren hier. Die sind glaube ich alle neu. Ich schau mir die kurz an. Ne wohl. Ich weiß gar nicht, ob die neu sind. Undercut, Pixie-Schnitt. Mein Pokémon-Attacken. Aber ich muss sagen, die ich finde die Haare generell ganz gut. Uh, seitliche Zoffel. Oh, das ist cute. Das ist echt cute. Aber ich finde es sehr gut, dass man... Das fällt mir gerade erst auf. Ich finde das sehr gut, dass man nicht sofort bezahlt und dann erst aussuchen kann. Weil ich will doch lieber nicht und dann habe ich nichts bezahlt. Und... Äh, ja. Äh, äh, okay. Funktionieren die... Nee, die, die sehen ja komisch aus hier. Die funktionieren, glaube ich, nicht. Okay. Äh, ja. Kamera ist immer noch sehr verpackt. Please fix. Please fix Game Freak. Danke. Let's go. Let's go. Oh, da echt lange zum Laden, ne? Ähm... Um, wieder Wind weht. Mhm. Okay, komisch. Wir hatten noch keinen Laden gefunden, wo man Klamotten ändern kann. Aber ich glaube tatsächlich... Wenn ich ins Menü gehe... Ich glaube tatsächlich, dass man... Ja... Man kann das Outfit nicht ändern. Man kann alles ändern, ja. Aber das Outfit nicht. Finde ich ein bisschen schade. Aber wir sind noch nicht fertig mit umschauen. Wir können hier nach unten gehen. Und dann noch nach rechts. Wir haben ja letztes Mal... äh, Also hier rechts waren wir schon mal. Wollen aber noch in eine andere Richtung gehen. Hä? Schon mal nach rechts. <lacht> wieder rumzittert. Und jetzt ist wieder am Lenken. Sargos Hauswirtschaftskurs ist echt nützlich. Niemand könnte Gesichtsunterricht amüsanter machen als unsere Signora Monira, oder wie sowas. Okay. Möchte Pummel trainieren, ich muss den Pokédex füllen. Dann macht ihr mal. Ich gehe shoppen, mach du mal. Na, was? Na, ja, willkommen. In der größten Stadt bei Hi. Hi. Was gibt's denn hier? Wieder ein paar... ...Stände? Ah, ne, nee. ich, ich freu nicht. Das ist wieder nur Eis. Das ist wieder nur Eis. Wieder nur Kaffee. Ich finde du echt oft das gleiche. Aha. Oh, Sandwiches. Oh, hier waren wir noch nicht. Nein, Sandwich da waren wir noch nicht, oder? Ich kann mich nicht erinnern. Ach, schau mal, man kann sogar reingehen in das Gebäude. Cool. So, der Belag kommt hier drauf und dann nur noch mit den Würzmitteln abschmecken. Oh, entschuldige, ich war gerade ziemlich im Gedanken versunken. Du musst wissen, ich befasse mich eigentlich mit, äh, eingehend mit San Sandwich-Rezepten. Es ist nämlich mein Traum, eines Tages selbst ein Rezept zu kreieren, das den Zusatz Meister verdient. Wenn du möchtest, bringe ich dir auch gerne ein paar Rezepte bei. Wenn mir neue Rezepte einfallen, bringe ich sie dir natürlich auch bei. Okay, ein Schlupuck. Ein Phlegma. so riesig. Mobi und Lilip. Glaube ich, hieß das Ding. Okay. Ja, Pikachu. Willkommen bei Butter und Brot, wo wir Sandwiches leben. Ah, ich habe gerade Pika-Sandwich gelesen. Hm, ja, okay. Ich habe kein Geld mehr. Das ist das Problem. Ich habe jetzt zu viel gekauft. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Es war wahrscheinlich richtig dumm, oder? Die Sachen zu kaufen. Ich wollte einfach nur. Ach, keine Ahnung. Es war dumm. Ich gebe es zu. Es war dumm. Na? Ja. Genau. Was ist das denn hier von Laden? Hm? Restaurant. Fangfra- Ach, da waren wir schon. Da waren wir schon. Da haben wir was gekauft. Äh, das hier ist, glaube ich, neu. Ich Versuche ein bisschen schnell durchzugehen durch das Ganze. Oh mein Gott! <lacht> Und da unten Pommi. Hier Pikachu, die Pommy ich das? Ich will zitrone das würde ich gerne im Real Life essen. Also, ohne Witz. Das würde ich gerne im Real Life essen. Seine aktuellen Esskräfte werden dann übrigens durch neu ersetzt. Wie... Möchtest du zahlen? Äh... Ja, dann lassen wir es einfach. Ich habe sowieso nicht so viel Geld. Keine Ahnung, was meine Kräfte machen, ich... Irgendwer muss mir das erklären. Ich check's das, noch nicht wirklich. Ähm... Okay, hier ist wieder ein Pokémon-Stop und hier ist die Treppe nach oben. Ich guck mal, ob ich mit irgendwen mir noch reden kann. Hier ist, äh... Hier ist ein Mülleimer. Mit dem kann ich nicht reden. Okay... Hier sind noch ah, Kaffee, keine Ahnung, keine Ahnung. Ja, und dann werden wir wieder da oben. Ja, da gehen wir gleich lang. Ja gut, dann kann ich dann allgemein ja gleich mich hier umschauen. Jetzt muss ich das ja noch nicht. Ähm, was machen die denn hier? In der Stadt gibt es mehrere beutel davon äh, davon kann ich nicht verfehlen. Äh, ich freue mich für besser dabei vor. Äh, wie komme ich noch gleich zum boto -Burl? Ja, das kann ich auch nicht sagen. Höh. Äh, äh, äh, äh, Texturen, okay. <lacht> interesting, interesting. Oh, schon wieder. Oh, okay, die Tasche backt sehr rum. Generell äh, habe ich jetzt schon ein bisschen performance-mäßig auch alles gemerkt, dass das Game noch nicht ganz perfekt läuft. <lacht> Wie man sehen kann. Hi, Kumpel, das Westtor. Wenn das Wasser passiert und immer weiter läuft, kommst du nach Moldrit. Dort wird zu dieser Jahreszeit ein Erntefest abgehalten. Ah, okay. Aber da kommen wir später zu. Sonst ist hier nichts mehr? Gar nichts? Ja, die macht ein Foto. Hallöchen, Kumpel. Die besten Tapas gibt bei Harpas. Ausgemacht und immer frisch. Was darf sein? Ei, Kartoffelsalat. Chorizo. Okay. Für die Sachen wir brauchen. Wofür? Hier ist ein Boto-Gild drauf. Haben wir hier schon drin? Achso, Boto-Beutel ist das. Ah, oh! Bei boto kann man. Ah, ich dachte, die reden die ganze Zeit über. <lacht> über einen Rucksack. Aber mit Beutel man was anderes. Ja, hier die Items für den Kampf sind. Durch wichtig. Äh, Oh! kann das oh. okay lass erstmal. ich erst mal ich habe nicht so viel geld ich komme hier später noch mal um jetzt im moment brauche ich das hier nicht aber gut zu wissen die Beutel Läden sind sehr nützlich sehr wichtig äh, ich gehe ganz kurz noch mal über alles drüber ich weiß das spiel lecker ein bisschen aber das liegt am spiel das liegt nicht an der aufnahme äh, das wieder nur essen ich glaube mehr gibt es hier nicht habe ich recht so eine Seitengasse mit ein paar Leuten, die reden. Okay, interesting. Dum, dum, dum, dum, dum. Ja, gut, mehr gibt es hier wirklich nicht. Dann, ähm, Ich dachte, es gab. Ja, gut, es gibt verschiedene Klappotten den Egal. Ähm, okay. Ähm, <lacht> dann können wir doch noch heute zur Ka Akademie. Oder was ist hier los? Hier ist wieder so viel. Äh, Eis gefälligst, nee Gott, es ist wirklich riesig die Stadt. Also ich meine, ja, es ist die größte Stadt im Spiel, wurde ja schon gesagt, aber boah, das ist halt die erste City ist, die wir sehen. Weiß nicht. Was? Hat Die freie Wahl Stundenplan zusammenstellen, nicht wahr? Schule ist auch nicht mehr, was die früher mal war. Boah, ey, wie cool wäre das denn, wenn man seinen eigenen Stundenplan setzen könnte. Boah, Einfach cool. Hier ist eine Höhle, okay, warte, da sollen wir wahrscheinlich noch nicht lang. Wahrscheinlich sollen wir da noch nicht lang, gehe ich mal von aus. Die Pokestops werden angezeigt. Also bobo -bo Center, aber für mich sind die halt aus wie Pokestops. Das ist doch gleich das so. Was haben wir denn hier? Äh, einfach nur so Deko. Okay. <lacht> einfach nur so Deko. Spiel ist aber auch ein bisschen leise. Habe ich manchmal so das Gefühl. Okay, ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwelche wichtigen NPCs gibt, mit denen man noch reden kann. Ich finde jetzt gerade keine. Wenn ich was finde, zeige ich das früh genug. Huh? Dann ist ein Item. Huh? Das ist aber nicht sicher. <lacht> das ist nicht so sicher. Ich kann hier einfach auf den Dächern stehen. Kann ich runterfallen? Ne, da habe ich nicht. Okay, man kann ja einfach drauf. Warum man das kann? Weiß ich nicht. Aber man kann, wenn man möchte. Wenn man will. Kann man das. Wollten die reden? Nee. Okay. Ja, ich lese jetzt nicht alles vor. Das meiste könnt ihr einfach so mit nebenbei sehen. Oh. Treppe zur Akademie. Treppe des Grauens. Mir tun die Schüler leid, die sie ständig hochgehen müssen. So schlimm? keine Mayonnaise mehr. Oh je, yeah. oh nein, keine Mayonnaise mehr. <lacht> aber hier waren wir doch gar nicht irgendwie. Ich kann mich ja hier an diesen Ort nicht erinnern. Das ist echt so riesig die Stadt. Womöglich die größte Stadt in ganz Pokémon, oder? Also ich wüsste jetzt nichts, was größer wäre. Ähm. Ei. Ist aber echt. Einiges los hier. Na komm, ich möchte jetzt zur Akademie. Wo bin ich hier eigentlich gerade? Hä, wo bin ich? Ah, hier bin ich. Okay. Ja, gut, ich habe mir jetzt nicht alles angeschaut, aber wie gesagt, falls hier noch irgendwelche wichtigen Trainer sind, irgendwelche welchen NPCs, dann zeige ich euch das noch. Genau. Ha? Erinnerung an längst verlassenes Leben. Nanu, na, ich spüre, wie abenteuerlich deine vergangenen Leben gewesen sein müssen. Hm, was? Ich kann Erinnerung an deinen vergangenen Leben sehen, indem ich dein Smart Rotom untersuche. Ja, ich sehe sie. Deine Vergangenheit, hm, diese Umgebung. Wo lebtest du früher? What? Gala, Sinohisui, ah. Hä? Da rechts? Einfach. Ein <lacht> Habt ihr das gesehen? Da rechts war einfach ein schwebender äh, Kaffee, so. <lacht> So ein schlimmer Kaffeebecher. Äh, genau. Äh, hier kriegt man anscheinend ein Item, je nachdem, ob man bei Schwert und Schild Speicherdaten hat. BDSP oder Legends. Ich mach mal alle. Ah, ups, das war hier nicht. Suspekt. <lacht> genau, du bist Suspekt. Ja, bla, bla. Der Schleier Ich sehe in Galera Herausforderung mit deiner max meistern ich werde seine Handyhülle für dein Smartphone entwerfen, die von der wurde. Und fertig. Handyhülle ist fertig. Hier, bitte sehr. Balduin Handyhülle. Okay. Der Schleier fällt das Bild mit Leute ja. Äh, Sehe ich den Untergrund vom Zillograb Und das Publikum bei super shows begeistern. Aha. Nun fertig. Äh, Pocket Handyhülle. Oh, das sieht sich cool an. Und das letzte. Hisui. Seltsames Handy in der Hand ein großes Abenteuer einen Hisui bestreiten. Moment, von dieser hisui region habe ich noch nie gehört. Wo ist das denn? <lacht> mm. Okay. <lacht> da rechts wieder so ein Schwebender. <lacht> Sorry. Ähm, ja. arzeus Phone handyhöhle Uh, das artis Phone Aber gut, das ist nachge nachgemacht. Aber das ich mir mal anschauen. wusste gar nicht, dass wir die Handyhöhlen. Von bin ich bin Hier. Okay. Oh, die sind... Oh, die sind alle cool. Und das ist okay. Das sieht richtig cool aus mit diesem A-Size-Phone. Aber der Pocket. Warte, was ist mit Let's Go? Es gibt doch bestimmt noch für Let's Go noch was, oder? Das müssen wir mal gleich nachgucken. Aber die pocket handy finde ich am coolsten. Hast du nichts noch? Lass mal sehen. Hä, hey, was? Dann du Ja. Wenn du noch mehr über deine... Weißt du, was mich findest? Hä? Okay. Äh, ich meine, es gibt noch was von Let's Go. Mir ist das aufgefallen, mein Let's Go-Speicherstand ist auf einem anderen Account, deshalb bekomme ich das hier nicht. Aber ich blende mal ein Bild ein, wie das denn aussehen würde. Ja, sieht auch richtig cool aus von Pikachu und Evoli. Also ist eine schwere Wahl, welches ich nehme. Aber bisher finde ich wirklich das mit dem Pocket irgendwie am coolsten. Ich weiß nicht, hat einfach für mich persönlich einfach meistens Style. I don't know. So, ich weiß, ich habe mich jetzt sehr viel umgeguckt. Ich glaube, es gibt nichts mehr Wichtiges. Und genau deswegen gehen wir jetzt hier nach oben. Zur Akademie. Die Treppen des... des weiß nicht, die die Leidenstreppen. Treppe des Leidens. Treppe des Schicksals. Oh, okay. Hier geht die Sache ab. Ach, komm schon, wenn du Mitglied von Team Star wirst, kannst du so hell strahlen wie die Sterne am Himmel. Ich verstehe dich einfach nicht. Willst du denn nicht mit fantastischen Freunden wie uns deine strahlende Jugendzeit genießen? Nicht wirklich. Jetzt hör doch mal her, wir haben ein Anwerbespensum An An zu erfüllen. Also mach keine Faxen, mit treten Team Star bei. Äh, ich verzichte. <lacht> äh, ich warte einfach mal. Noch passiert ja nichts. <lacht> Warten. Ach so. Nee, nee, ich will schon die Story weitermachen. Es ist aber nicht die gleiche Katzin, oder? Nee. Zur Hilfe ein. Hi. Hä? Willst du was von Team Star? Was hat er gesagt? Hä? Willst du Wenn du uns mitmachen willst, dann komm später wieder. Und das ist Siehst du noch? Wir sind von Team Star, ja, wo jemand den Stern greifen kann, Du hast bestimmt schon von uns gehört. Nein. Oh, was ist denn mit dir verkehrt? Sonst bin ich Team Star schon beigetreten und musst mich trotzdem behandeln, lassen, also wie der letzte Dreck. Es kann nicht angehen, dass wir uns da nicht ernst nehmen, Mann. Wenn wir es einfach auf uns sitzen lassen, ist Team Stars Ruf gleich im Heimer. Ja, bleiben uns keine andere Wahl, wir müssen kämpfen. Vielleicht hast du, behältst du das sich da drüben im Auge? Ich kümmere mich so lange um die neue hier, die wird gleich Sterne sehen. Okay. Fight versus Team Star-Mitglied. Oder Rübe von Team team Star. Ein Sch Proxy Sehr toxisch und super. Okay. Schuss. Oh nein, er darf anfangen. Stück ich ein. Lebensschuss. Uh, die Hälfte. Wupa wird immer stärker. Felino. Ach, oh, Silberblick. Nun, no, nun, no, nun, no, nun, no, no. es gibt so eine Runde, so traurig. Aber hier ist die Kamera fixiert. Ich kann sie nicht drehen. Aber okay. Finde ich in Ordnung. Level up. <lacht> Wie sie einfach nur so lächeln, so eine Pose macht. Jetzt bin ich diejenige, die Sterne sieht. Mhm. Was ist denn das? ein bisschen zu stark, ey. Ja, ja, ja, ja, Was? Du hast meine Kollegin Blatt gemacht. Das muss, da, muss wohl ich dir. Achso, da muss wohl ich dir zeigen, wo der Hammer hängt. Ich bin schon längst bei Team Star, also Mann, was gefasst, ja? Hey, jeder, was soll das werden? die, die uns ja noch gefehlt, Hör ja, mal, das geht doch nicht, Michael. Fängst du einfach an, mit Wilfried neu zu kämpfen? Dafür bin ich doch da. Das ist ein Missverständnis. Was? Oh, sorry. Dann muss ich was falsch ver verstanden haben. Stimmt, jetzt, wo ich genau hinsehe. Das sind doch welche von Team Star. Versucht ihr schon wieder Leute dazu zu zwingen, auch im Team beizutreten? Möglicherweise uh, war das nicht. Nicht der Fall, ähm. Aha, so ist das. Als Versprecherin wäre es ja eigentlich meine Aufgabe, diesen Auftrag gleich zu unterbinden. Aber wenn du eh schon dabei bist, immer lasse ich die Lösung des Problems dir, Maike. Und zwar mit diesem super, mega, ultra geheimen Item. Uh, du erhältst einen terra -Kristall orb Aha. Diesem Item, wo Kristallisierungskraft inne ist, ist er vollständig aufgeladen, kann der Pokémon Terra kristallisieren. Interesting. Mit diesem terra kristall können deine Bummeln an dem Kampf Terra-Kristallisieren. Mal sehen, dein Filo nimmt bei der Kristallisierung höchstwahrscheinlich den Typ Gift an. Eigentlich musst du einen speziellen Kurs belegen, um dieses Item abzubekommen. aber ich war so also frei, meine Beziehung für dich spielen lassen. Hehe, <lacht> gern schön. Also Zeit für den Praxistest. Im Kampf findet mal am besten heraus, wie es funktioniert. Äh, hä? Heißt du, ich bin jetzt das Versuchkomplex für die Kristallisierung, oder was? Wenn das nicht passt, kämpfst du gegen mich. Oh, nee, bei der habe ich keine ja Chance. Ähm also dann, alle auf Position! Der Kampf beginnt jetzt! Cool! <lacht> Lädt lange. Alles klar, Kampf gegen den anderen Rüpel. Mankunior. Okay! In Paldea kommt es vor, dass Pokémon kristallisieren. Dieses Phänomen wird Terra-Kristallisierung genannt. Will im Kampf? Aus. Okay. Nehmen einen Terra-Typen an. Attacken, die demselben Typ wie der Terra-Typ angehören, werden noch viel stärker. Wenn du das ausgelöst hast, kannst du sie erneut dann, äh, äh, dann erst dann, ne, dann ich kann deut, Alter. erst dann erneut einsetzen, wenn du dein Team bei einem Pokémon Center geheilt hast. Aha. Also kannst du einmal einsetzen pro Pokémon Center Besuch. Okay. Ich pack mal Pikachu rein, weil bei den meisten Pokémon wird einfach nur der erste Typ. Verstärkt bei diesem Pikachu, allerdings ist es ein bisschen anders, denn es bekommt bei, der, bei seiner Terraform nur dieses Pikachu übrigens bekommt bei seiner Terraform einen neuen Typen. Zumindest sagt es nicht mehr Pika, finde ich gut. Macht nur okay, und das probiert aus. Und er und ihr seht, dieses Pikachu hat die Attacke fliegen und wird zu Typ Flug. Ein fliegendes Pikachu. Und das zeige ich euch. Bling. Klatsch. Da hatte schon Ballons auf sich. Genau, jeder Typ hat seinen eigenen Hut. Also wir bekommen einfach nur Hüte und werden dadurch stärker, basically. Und bei Flug sind es einfach diese Ballons, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht nur bei Pikachu so. Oh Gott. Oh Gott. Oh uh oh. Ja, da ist nichts. Schöner Boden. Wie sie, die, wie sie alle anfeuert. Und fliegen. Klatsch. Ja, aber nicht so viel Damage. Ich hoffe, ich kann rauswitchen, während ich das anhabe. Aber Pikachu ist Level 5, ne? möchte ich halt rein tun. Okay, ich kann rauswechseln dann. Okay. Gut zu wissen. Ja, ich finde dieses Terror Crystallizing in Ordnung. Finde ich find nichts Besonderes. Ne? Finde ich meiner Meinung nach nichts Besonderes, aber. Ist ganz nett. Die Hüte sind ganz nett. Bin mal gespannt, wie das Competitive aussieht, auch wenn ich kein Competitive Dude bin. Okay. Ihr seid down. Spitze mäßig. Da da da da. Diese die Sterne leuchten so hell. Dum Du warst spitze und die terra hast du auch super eingesetzt. Wenn dein Pokémon seinen Terra-Typ annimmt, werden Attacken des selben Typs noch stärker. Und manche Pokémon nehmen bei der terra einen völlig anderen Typen als sonst an. Das sind die ganz neuen Möglichkeiten und Strategien. Aber denk daran, dass deine Terra-Kristall-Orb nach jedem Einsatz wieder aufladen muss. Das geht super einfach bei jedem Pokémon-Center. Äh, äh, ich gehe mal. Äh, astro vista Baby. Äh Tito, vista Was ist da? star? Okay. Teamstar ist echt eine schräge Bande. Diese Gruppe besteht hauptsächlich aus frechen Schülern, die gerne Unruhe stiften. Sie fehlen ständig im Unterricht und rasen wie die Bekloppten, rücksichtslos durch die Gegend. Auch die Lehrer machen sie wohl große Sorgen. Und Entschuldigung. Ähm, Vielen Dank. Ja, ähm, und tschüss. Kein Problem. <lacht> Obwohl du selbst noch neu bist, als zu anderen gleichster Hilfe. Du bist echt eine coole Socke. Dieses Mädchen habe ich hier noch nie gesehen. Vielleicht ist es ja auch ein Neuzugang? Oh, aber hast du ihren evoli rucksack gemerkt? Da sah er extrem kuschelig aus. Also dann, jetzt wird die Situation. Lädels sollten wir uns langsam zur Akademie aufmachen. Viel Erfolg beim Mark Clement von Paldeas Treppe des Grauens. Des Grauens. Oh, uh, ist aber schon eine lange Treppe. Blum. Ja. Gut. Ne? Orangenakademie. Und guckt euch das an. Also. Also, die müssen ja auf jeden Fall noch mit den NPCs arbeiten. Das sieht komisch aus. Sehr komisch. Das sieht einfach nicht richtig aus. Ich hoffe, es wird noch gefixt. Die Akademie ist bekannt wie ihre Treppe des Grauens. So viele Stufen sind ganz schön anstrengend, oder? Ja, schon. Aber runter ist bestimmt einfach. Eieiei, ah, ja, ja. seht ihr das, wie riesig diese Akademie ist? Da haben wir einiges vor uns, wie es scheint. Und in der nächsten Folge werden wir da eintreten. Jetzt leider noch nicht. Ich habe leider die meiste Zeit dieser Folge damit verwendet, mich hier umzuschauen in diesem Gebiet. Weißt du, mein Pokémon hat? Ach ja. Okay. Hier in der Academy gibt es so viele verschiedene Menschen Pokémon und du gehörst dazu. Okay. Ich bin nach Hause. Ich will auch gerne nach Hause. Pokémon sind toll. Ja, schon. Man munkelt, dass Team Star jeder nach dem merkwürdigen Wagen durch die Gegend flitzen soll. Die Mitglieder von diesem Star sind schon ein wenig unheimlich. Hm. Endlich Unterrichtsschluss, wie ihr hier so walkt. Nice. Ja, Leute, endlich auch Folgenschluss. In der nächsten Folge schauen wir uns dieses riesige Gebäude hier genauer an. Und wir waren dann endlich ein wahres Mitglied der Orangen Akademie. Bis zum nächsten Mal, Freunde.